Hallo ihr beiden! Wollt ihr mal mitfahren? Ja! Na dann los, einsteigen! Die Zukunft, das sind Innovationen und gesunde Umwelt. Dafür stehe ich in der Bundespolitik. Daran will ich auch im Landtag arbeiten. Für Sachsen.